Anfahrt zur Waldstraße auf die Mönigkirchner Schweig. Einbiegen in die Waldstraße auf die Mönigkirchner Schweig. Querung des Granavettengrabens, der vom Niederwechsel herunterkommt. Kapelle und Tunnel Kapelle Neustift am Alpenwalde Materl mit Banken Der Tunnel unter der Skipiste bei der Panoramabahn tor fernblick Rechtsabzweigung beim Materl auf Knorrigen Baumstrung über Studentenkreuz Mönichkirchner kirchner schweig Einstieg Mönich Kirchenträlberg ab, gleich nach der Bergstation der Sonnenbahn. Zuerst läuft der Single rechts der Straße, dann links der Straße. Links Uphill Trail, rechts Downhill nach Mönichkirchen. Wir fahren durch Mönichkirchen durch. Und biegen beim Schild tauchen bergab. Schneller Downhill durch schöne Serpentinen. Vorstraße über den Spitalbach. Einzweigung in den Radfahrstreif entlang der B54 nach Mönichkirch. Aber die Privatstraße dürfen wir leider nicht abkürzen. Dafür kommen wir so an der Rasthütten vorbei. Nach der Einke rechts abzweigen Richtung Mönichkirchen. Hier rechts sind wir zuerst Richtung Tauchenberg abgezweigt. Jetzt zweigen wir Richtung Unterhöfen ein. Links hinauf zum Hof. Beim Hof den Wiesenweg zur Straße hinauffahren. Spitz rechts in den Kugelweg. Thank yeah. Nun geht es hinauf zum Sattel beim Kogel. Am Sattel müssen wir die markierte Abzweigung schief rechts nehmen. nach dem Hochstand nicht schon die erste Abzweigung mit Fahrverbot nehmen Dann erst bei der Tafel, ehemaliger Standort Heizstübel, links abzweigen. you. <laughs> Abzweigen auf Downhill Trail Vielen mm Dank. -hmm.